Jo Leute, was geht ab? Wir schauen auf dem Server 321 drauf! Jo! <lacht> ich bin immer noch irgendwie... Ich geh mal zu dir. Du? Ich bin durch den Gang gegangen. Da ja, dann komm zu mir. Siehst du mich? Ja, nein, nah, ich kann nicht gehen. Ja, wir sehen dich da unten. komm hoch. Hoch? Jetzt geh hier. ich bin gerade unten, Alter. Wir müssen zum Portal wieder. Bist du da vor mir? wo bist du denn? Bei, mhm. wo wir craftet haben. Wo wir als erstes hingegangen Ja, hier, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Wenn ich wüsste von wo wir gekommen sind, weißt du es noch? Ja, die Richtung. Fix. Oh ja, Baby, Alter, fast da reingefallen. was <lacht> Soft und Nexi, die haben gar nicht in die Dings geschrieben. Wie kommt die? Comfy, wo müssen wir hin? Ja, da geht das und Dings ein bisschen. Wir sind nicht eh direkt da, da O vor uns ist es noch drei, also über den Hügel ist schon der das spawn. Ja. viel Essen hast du, denn du jetzt auch? 28 Males her. Ja. Willst du mich verarschen? gib mir no. mal 10 bitte davon. Ich hab okay. nur 8. Warte. Zack. Ich hab 8 Essen und er bunkert einfach. Tja. Muss es, ja. Ich, auch, ich bin ohne Blöcke. Ich hau mich nirgendwo hoch. Wo soll denn hier bitte das uns sein, mein Freund? Der darf gerade aus eigentlich. Noch den Hügel da. <lacht> da, oder? Ja. Komme ich jetzt hier runter? Da drüben. Der könnte da auch sein, oder? Ja, die sind auch im Meter. <lacht> <lacht> das war schon mit Fall Damage rein. Ja. Yep. Oh, fuck, Alter. Jupp, dup Die haben gesagt, kein Spawn Trappen. Wir dürfen raus. Okay. Du das hast heißt, ja, ja, Spawn Trappen, oh, aber steht. ja aus dem Weg. <lacht> <lacht> oh oh. Alex, komm mit. Alex, komm mit. Ja. Yep. Wollt wollte noch ein Gap geben oder zwei. Ah, ja, stimmt. Da habe ich schon vergessen. Hast du noch Öfen? Ja. Komm oh, mit, wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Sollen wir eigentlich unser Melonenfarm einmal erweitern? Mach mal bitte Dings rein. Warte, ich war gerade an, na, oder? Alex. Na. Kohle, gell? Ja. Brauchen wir noch Äpfel? Nein. Ich hab noch einen. Ein Crafting Table? Ja. <lacht> das ist tief. Warum wir echt keine Äpfel mehr? Wirklich, wo sind die? Keine Ahnung, wo die sind. Hast du, wie viele Level hast du nur noch, Alex? 6. Machen wir mal bitte einen Power 3-Bogen. Ja, aus der Bögen, ich hab's Power 2, Power 2. Ich hab noch einen Power 1-Bogen. Mm -mm, alles gut. Und das Sharp 1 Buch hätte halt, ja Wie viele Pfeile hast du? Ich hab 33. Ich hab 26. Warte mal kurz, ich mach mal. Machen sie mal eine team -Chill. Machst du mal bitte ein Schild? Also 1. Okay, ja. Achso, ich brauch ja 16. Hm. Ich hab, was muss ich auf das Schild aufschreiben? Gar nichts, oder? Hashtag Mumu. Okay. Wo sind die denn jetzt? Weiß nur, die sie kann. Was ist der Kiste? Ja da Hashtag Mumu Der Prim hat die Maximalzahl an gesaveten Chats bereits erreicht Hast du? Sag jetzt nicht du hast die andere Kiste auch ein Schild mit Mumu ran. na da bin nur ein Schild mit gar nichts dran Geil. Hey Steve aber das ist fix nicht gesaved jetzt Geil das ist nicht safe, was du da rein tust, glaube ich. Da. Ja, dann nimmst du halt mit. Warte, ich kann schauen, was ich... Nein, ich kann das Buch craften. Ah, was soll ich, craften. Verzauern. Was schreib ich denn für Scheiße? Wo bleibt wir jetzt da? Keine Ahnung. Sollen wir da Melonenfarm bauen dabei? Komm mal mit. Okay, aber was... Gut, nimm wieder da schon nach Hause. noch Blöcke? Ich hab gar keine Blöcke dabei, ey. Hätte ja, ich schon Blöcke. Was hast du da drinnen lassen, jetzt. Ja, okay. Da sind sie. Sehne. Okay. Warte, warte mal kurz auf mich. Warte, wo bist, hä, wo bist du? Hin, die hat er vorhin war. Ich hab das ganze Gold mitgenommen. Achso. Ja, hier, Klaus, vor uns sind sie. Die sind in die andere Richtung gelaufen. Da drüben sind sie. Wo denn? Da! Oh. Direkt ja. go! Oh, die ziehen aber ganz schön gut mit dem Bogen, oder? Wir haben sie noch oh, nicht drauf. Was wird denn das jetzt? Wegrennen auf 3.0 oder was? Basis? und schon. <lacht> oh ja. Hit. Ein Hit. Ich du stehst genau vor mir. Ja, Igor muss ich denn. Hm. Och, Alter. pre will ich jetzt aber. Lass die mal ballern. Lass die mal ballern, Alex. Wir haben jetzt nicht so viele Pfeile. Stimmt, ich hab nur noch 14. Die kommen, lass mal ein Stück zurück, lass mal ein Stück zurück. Ich okay. hey, kann du eine Pfeile einsammeln? Ja, ich auch, deswegen. Wow. Lass sie mal kommen. Wir haben Zeit. Haben wir ja. Ja, ja. Ich habe halt nur keine Blöcke dabei, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Again, ich kann aber was gerne Wörter geben, das ist Klingt nach einem Plan. Kannst du es halt noch craften? Ja, ja. Lass die bauen, wir haben Zeit. Ja, die haben gleich keine Pfeile mehr, das Na Naja, die haben wahrscheinlich genug Pfeile. Mal mit. Komm, wir laufen auch mal ein Stückchen. Wenn die laufen können, können wir das auch. Sicher. Wir hm. laufen uns ein bisschen. Ups. Okay. Gleich wollen sie hätten. zurückkommen glaube ich. Ja, ja, die haben schon ein paar Hits. Wollen wir pre wenn die kommen? Ja, yeah, ja, könnten wir machen. Hey, Alter, er trifft mir gerade ziemlich gut. Ja, dann gehen Deck Deckung. Die viele Leute sind eigentlich auf dem Server. Oh Die, die hinten ganz gut. Eis, kommst du mit? Ja. Yeah. Wollen aber Nahkampf, glaube ich, oder? Ja, wir schon, oder? Hier, nicht Nahkampf. Boss, wait. Ich war wohl. Keine Ahnung. Die wollen wegrennen. Ah. Die bauen ganz schön gut, oder? Ja, die haben ziemlich viele Pfeile anscheinend. Wer bist du? Die nur 15 Pfeile nämlich. Ich hab' dem ist schon langsam verstanden, dass wir seine ganzen Pfeile haben wollten. <lacht> was wird denn das jetzt? Na, es hat vielleicht wurden es wegen der Massenaufnahme nicht um 17 Uhr. Warte, ich muss essen. Alex, was ist hier drüben hoch? Der hat Low Lowground. Ja. Ich will ihn zu blöd zum Nutzen. Warte, bin ich bin direkt hinter dir. Ey, das ist so ein Bogi, oder? Ja, ist der Boge. Nein, es wird Ich werde nicht in den Wald gehen, das können die knicken Willst du nicht? Willst du? Ich weiß nicht, schwer zu sagen Wir sollten aber auf jeden Fall anfokussen. Naja. Ja. Ich würde auf Nexi gehen sogar Ich hast du die Augen verloren Auch Also ich es nicht mehr Was was, Leax ist auch drauf und Martin da ja, sind es viel zu viele Leute schon da. Warte, die bin Es ist 12 Minuten vor 17 Uhr von der Massenaufnahme. Das ist ein Problem jetzt, ne? Gleich. Aus ja, oh Steve, wo sind die hin? Weiß also ich nicht. Gehen wir nicht so alleine vor, soweit? Ja. Guck mal, wir gehen mal auf offenes Feld. Ich glaube dahinter ist ein offenes Feld oder so. Nicht runter, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ich hab gleich auch nichts mehr zum Bauen. Was <lacht> sind das für Witz jetzt? Hey Steve, hast Nein. du noch... Hast du noch einen Stack? Holz für mich zum Bauen oder nicht? Ne, eigentlich nicht. Okay. Dann spare ich mal ein bisschen. Nein, wirklich nichts mehr zum Bauen. Da drüben ist auch freie Fläche. Die Kisten sind da. Bin ein bisschen unter dir. Äh. Wo sind die hin, Steve? Hey, <lacht> ja, Steve, ich hätte noch Gaps craften. Papa, Enday. Hä? Was soll Enday heißen? Alex komm mit, Alex! Ja? Yeah. Okay, aber wir könnten noch Gaps craften. Alex, ich... Hast du einen Apfel? Nee, hast du nicht da? Nein, hab ich, die doch, hab ich mir doch gemacht vorhin. Ach so, warte, boah, bin schon Steve, Stevie renne unten entlang, okay? Seh dich. Like! Lass mal hier links, lass mal links halten. Links halten. Ja. Mhm. Yeah. Oh, jetzt ist auch noch Nacht, ey. Lass mal, lass mal rechts rumlaufen, wo wir vorhin hergekommen sind. Also da von hier drüben. Also zu unserer Kiste. Wenn ich jetzt mal hier hoch, ich mir noch den Enderman. Hey, das ist äh, Kisten, was offen ist. Aber ah, da ist nichts drinnen. Ausbildfleisch. No. Steve, da ist er! Steve ich mit mit ja. Nein, Alter. ich komm nicht weg. Alter, warum kann ich nicht rennen?